So, wir sind weiter im Bereich der quadratischen Funktionen und haben jetzt mal eine kleine Anwendungsaufgabe vor uns liegen, die auch sehr gerne an Wirtschaftsschulen bzw. an der wirtschaftlichen FOSS oder BOSS geprüft wird. So, um was geht's? Wir möchten die Gewinnmaximierung eines Monopolisten berechnen. Lasst euch jetzt von diesem Begriff nicht beirren, wenn ihr das nicht kennt. Deutet einfach nur, es gibt auf einem Markt ganz viele Nachfrager. Wir sind der einzige Anbieter. Und können daher unseren Preis für unser Produkt im Prinzip frei wählen, frei festlegen. Das ist einfach nur so eine Voraussetzung für dieses Modell, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und ähm, wir wollen eben ein Produkt produzieren, verkaufen und dabei den Gewinn maximieren. So, in unserem Fall sind wir die MM5 GmbH. Wir stellen Xenonscheinwerfer her. Und wir wissen, dass wenn wir so einen Scheinwerfer produzieren, ähm, uns fixe Kosten in Höhe von 100.000 Euro entstehen. Und außerdem kostet uns das Produkt Rohhilfs- ähm, und Betriebsstoffe in Höhe von 800 Euro pro produzierten Scheinwerfer. Also das ist tatsächlich schon mal wichtig, dass ich unterscheide, es sind fixe Kosten in Höhe von 100.000 Euro. Also die entstehen unabhängig davon, wie viel Stück ich produziere. Und dann haben wir noch Variable Kosten in Ö Höhe von 800 Euro. Also wenn ich einen Scheinwerfer produziere, kommen nochmal 800 Euro dazu. Und wenn ich zwei produziere, 1600 und so weiter. Jetzt besteht der erste Teil der Aufgabe darin, dass wir die sogenannte Kostenfunktion aufstellen sollen. Und zwar soll y oder k von x die Produktionskosten Euro sein. Die sehe ich nachher dann hier auch auf dieser Achse abgebildet. Das sind die Kosten in Euro. Und x ist die Stückmenge. Macht euch nochmal ganz kurz Gedanken darum, wie diese Kostenfunktion aussehen könnte. Okay, also wir machen kein großes Rätselraten drumherum. Ich habe... 800 Euro Variable Kosten, die muss ich mit der Stückzahl multiplizieren. 1, 2, 3 und so weiter. Und unabhängig davon kommen immer dazu 100.000 Euro fixe Kosten. Also ist das meine sogenannte Kostenfunktion. Wenn ich jetzt wissen möchte, welche Kosten bei der Produktion von, ich sage jetzt einfach mal, 3 Stück entstehen, rechne ich einfach 800 mal 3 plus 100.000. Mal 8 ist 24, also sind es 102.400 Euro. Aber das ist nur eine kleine Randnotiz, dass ihr versteht, wie man mit dieser Funktion zu arbeiten hat. So, ich mache das aus dem Grund auch wieder weg. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht für den weiteren Verlauf. Ähm, weiterhin steht, ähm, dass wir wissen, dass wir unsere Produkte mit dieser Erlösfunktion absetzen können. Okay, so, dann, ähm, wenn ich jetzt diese beiden Funktionsgrafen in ein Koordinatensystem zeichne, dann würde das ungefähr so ausschauen. Das grüne ist die Erlösfunktion, eine Parabel erkennt man ja auch, und das rote ist eine Kostenfunktion. So, jetzt ähm, haben wir hier die Aufgabe herauszufinden, ähm, ab welchem Bereich wir Gewinn erwirtschaften. Das Ganze sollen wir mal zunächst grafisch lösen. Also, wie ist diese, dieser Graph oder die beiden Graphen, wie sind die zu interpretieren? Wenn ich zum Beispiel 100 Stück produziere, dann habe ich ja Kosten in Höhe von, also hier ungefähr, ja, ganz grob, 180.000 Euro. Wenn ich 200 produziere, dann habe ich eben Kosten in Höhe von 250.000 Euro. Wenn ich 100 Stück produziere, habe ich aber auch einen Erlös in Höhe von 100.000 Euro. Also wenn ich wissen möchte, ab wann ich Gewinn mache und bis wohin, dann brauche ich eben diese beiden Punkte, wo sich die Kostenfunktion und die Erlösfunktion schneiden. Also wir haben hier einmal den Punkt, ab dort beginnen wir Gewinn zu machen. Und wir haben hier einen Punkt, bis dahin machen wir Gewinn. Wenn wir jetzt also berechnen wollen, zwischen welchen Punkten wir Gewinn erwirtschaften, dann muss ich eben diese beiden Punkte hier bestimmen. Und deshalb sind wir jetzt im Bereich der Anwendung. Letzten Endes läuft das ja alles darauf hinaus, dass wir Schnittpunkte berechnen möchten. Und zwar Schnittpunkte von der Kostenfunktion und der Erlösfunktion. Ich denke, das ist ersichtlich. Wie das geht, das wisst ihr eigentlich schon. Das haben wir in einem anderen Kapitel bereits besprochen. Also wenn ihr möchtet, drückt doch mal auf Pause und versucht die beiden Schnittpunkte zu bestimmen. Ansonsten lösen wir das gleich gemeinsam. Okay, also Schnittpunkte, da sollte euch in den Kopf kommen, ähm, dass wir eigentlich die beiden Punkte berechnen wollen, in denen die Funktionsgrafen exakt identisch sind. Also das sind genau an zwei Punkten exakt gleich und deshalb sind wir hier beim Gleichsetzungsverfahren. Okay, wie ging das gleich nochmal? Beim Gleichsetzungsverfahren nimmt man einfach die beiden Funktionsterme. Und setzt diese gleich. wie rum ihr das macht, spielt keine Rolle. Also den gelben Funktionsterm und den grünen Funktionsterm gleichsetzen. Okay, das ist der erste Schritt. Und jetzt fangen viele an und versuchen diese Gleichung hier nach x aufzulösen. Da kommt man leider nicht wirklich voran, weil euch hier auffallen sollte, das ist eine sogenannte gemischt quadratische Gleichung. Also das heißt es gleich nochmal, ich habe Bestandteile mit x, ich habe Bestandteile mit x2 und ich habe absolute Zahlen. Und solche Gleichungen kann ich nur mit einer einzigen Methode lösen, beziehungsweise es gibt auch hier verschiedene Methoden, aber wir haben nur eine einzige kennengelernt. Und zwar ist das Ding, dass wir auf eine Seite 0 bringen durch Äquivalenzumformungen. Und anschließend dann diese Gleichung mit der Mitternachtsformel lösen. Also erster Schritt, auf einer Seite soll 0 stehen. Auch hier spielt keine Rolle, wie ihr das macht. Ich bringe jetzt einfach mal den linken Teil nach rechts und ich mache das in zwei Schritten. Zunächst mal kommen die minus 50x² nach links. So, ich kann das Ganze schon mal sortieren. Man sortiert da immer nach der höchsten Potenz zuerst, also das x2, als erstes dann das x und dann die absolute Zahl. Rechts bleiben die 10.000 10 x noch stehen, auch die bringen wir jetzt auf die andere Seite. Und rechts bleibt 0. wenn ihr das jetzt andersrum gerechnet habt also wenn ihr den gelben teil auf die rechte seite gebracht habt dann sollte das genauso ausschauen abgesehen davon dass ich bei euch alle vorzeichen umgedreht haben aber auch das ist korrekt so jetzt habe ich eine gemisch quadratische gleichung auf einer seite steht 0 ich darf also die mitternachtsformel hernehmen die findet ihr ja bei euch in der merkhilfe dann suchen wir wieder raus, was ist a, was ist b, was ist c. a steht vor dem x Quadrat. b steht vor dem x, bitte unbedingt die Minus mitnehmen. Und das c steht hier hinten. Gut, dann setzen wir das alles ein. Gut jetzt auf die Vorzeichen achten. Passiert gerne mal ein Fehler. Auch ähm, jetzt hier unter der Wurzel... Wenn das eine negative Zahl ist, dann schreibt die bitte unbedingt in eine Klammer, sonst verrechnet sich euer Taschenrechner, das versteht er sonst nicht. Okay, also diesen kompletten Ausdruck könnt ihr dann in den Taschenrechner eintippen, das haben wir jetzt ja schon häufiger geübt, aus dem Grund spare ich mir das hier mal an der Stelle. Da kommen dann zwei Lösungen raus, x1 und x2 und zwar kommt da raus 11,6 und 172,4. Also diese beiden Werte, die finde ich auch in meiner Grafik, finde ich die, ähm, x1 ist hier vorne, also hier sind ungefähr, ja diese 11,6 und hier habe ich dann meine 172,4 gut so jetzt sollen wir ja aber steht in der Aufgabe drin, die beiden Punkte berechnen, zwischen denen Gewinn erwirtschaftet wird also reicht es nicht, wenn ich den x-Wert habe, sondern ich brauche noch den dazugehörigen y-Wert. Also y1 und y2. Ähm, wenn ich einen x-Wert kenne und ich suche den dazugehörigen y-Wert, dann setze ich einfach den x-Wert entweder in die Parabelgleichung, also hier, äh, Entschuldigung, das hier ist die Parabel, entweder hier oder hier ein und erhaltet dann den y-Wert. Es ist immer einfacher, das in die Geradengleichung einzusetzen, weil ähm, das ein bisschen leichter zu rechnen geht. Also auch das, denke ich, bekommt ihr hin. Ihr das rechnen 800 mal dann diese 11,6 plus 100.000 und dann bekommt ihr euren y-Wert dazu raus. und dann könnten wir noch die Koordinaten der Punkte hinschreiben, also 11,6, 109, 280 und der Punkt 2, können ihr nennen wie ihr wollt, ich nenne ihn mal B, wäre bei 172,4, 237, 920. So, dann, ähm kann man hier jetzt eine gute Wissensfrage dazwischen schieben, das wird auch gerne mal geprüft. Ähm, machen wir denn in Punkt A schon Gewinn? Also in diesem Punkt. Die Antwort wäre nein, weil in diesem Punkt Gewinn bzw. Erlös und Kosten exakt gleich groß sind und der Gewinn damit null ist. Das Gleiche gilt übrigens für Punkt B. Ab diesem Punkt machen wir keinen Gewinn mehr, weil da die Kosten gleich groß sind wie der Erlös. Zwischen diesen beiden Punkten machen wir allerdings Gewinn. Deshalb ähm, ja, führen wir den Begriff vielleicht auch ein. Nennt man diesen Punkt ab, dem man Gewinn macht, auch den Break-even-Point. Habt ihr sicher schon mal gehört, die Gewinnschwelle. So, dann ähm, geht es weiter mit Aufgabe Nummer 4. Die schließt sich da sehr schön an. Und zwar sollen wir jetzt die Gewinnfunktion und den maximalen Gewinn bestimmen. Dazu brauche ich ein bisschen theoretisches Wissen, aber ist nicht allzu schwer. Der Gewinn berechnet sich immer als Erlös minus Kosten. Ich denke, das wisst ihr schon. Wenn wir das Ganze jetzt in unsere Gleichungssprache übersetzen wollen, würden wir quasi rechnen Erlös minus Kosten. Gut, dann können wir dafür unsere Funktionsgleichungen, unsere Funktionstherme einsetzen, die kennen wir ja. Also minus 50x2 plus 10.000x ist meine Erlösfunktion. Und davon muss ich jetzt die Kostenfunktion, die wir in der Aufgabe davor erstellt haben, ich zeige es euch nochmal ganz kurz, hier ist die Kostenfunktion, ganz oben das gelbe, die muss ich davon abziehen. So, ich habe das jetzt mal bewusst falsch hingeschrieben, weil der Fehler immer, immer gemacht wird. Wenn ihr das berechnet, müsst ihr unbedingt die Kostenfunktion in Klammern setzen. Sonst geht das schief. Also, der Gewinn. Ist dann in dem Fall minus 50x2 plus 9200x minus 100.000. Also im Prinzip genau das gleiche, was wir hier auch schon berechnet haben. In dem Fall jetzt eben mit überall umgedrehten Vorzeichen. Gut, also hier Gewinnfunktion, da wiederum gibt es jetzt nur diese eine Möglichkeit, genau. So, wenn ich jetzt wissen möchte, an welcher Stelle der Gewinn maximal wird, also wann ich den höchsten Gewinn habe, maximaler Gewinn, dann muss ich eben auf dieses Schlagwort maximal reagieren. Auch das wisst ihr ja eigentlich schon. Wenn ich den maximalen Gewinn, das Maximales oder das Höchste berechnen will, dann suche ich letzten Endes den Scheitelpunkt. Wenn ihr jetzt schon in der Differentialrechnung bewandert seid, dann könnt ihr das auch anders lösen. Wir bestimmen hier einfach nur die Scheitelpunktkoordinaten. So, die finde ich auch wieder in meiner Merkhilfe. Reicht in dem Fall, wenn wir erstmal nur xs, also die x-Koordinate berechnen und die berechnet sich als minus b durch 2 mal a. Für diejenigen, die auf der Boss sind, ihr müsst bei euch die ein kleines bisschen suchen, die ist mehr oder weniger versteckt. Ihr findet die aber in der Mitternachtsformel, also in der, ähm, in der Lösungsformel, das zeige ich euch hier. Und zwar braucht ihr nur diesen Teil, minus b durch 2 mal a. Das ist der Scheitelpunkt, einer quadratischen Funktion. In der Wirtschaftsschule haben wir das große Glück, dass diese Formel direkt so drin steht als Scheitelpunkt. Gut, dann berechnen wir das Ganze doch mal. Ähm, mein b ist in dem Fall plus 9.200 und mein a ist minus 50. Das ist dann wiederum? Ein Job für unseren Taschenrechner. Und da sollte dann rauskommen. 92. Wäre sogar im Kopf gegangen, oder? 200 minus 50 ist minus 100. Und dann habt ihr minus 9200 durch minus 100. Da kommt 92 raus. Also was heißt es jetzt, wenn wir das auf unsere Aufgabe beziehen? Wenn wir 92 Stück produzieren, ist unser Gewinn am höchsten. Also der Abstand zwischen der Parabel und der Kostenfunktion ist dort maximal. Das ist ungefähr hier. So, jetzt werden viele sagen, aber das ist doch überhaupt gar nicht der Scheitelpunkt. Stimmt, die grüne Funktion ist aber auch nicht unsere Gewinnfunktion, sondern unsere Erlösfunktion. Zeige ich das mal hier unten. Also, hier diese, dieser neue rote Funktionsgraph ist meine Erlösfunktion, äh Entschuldigung, meine Gewinnfunktion mit dieser Funktionsgleichung. Und da haben wir hier oben den Scheitelpunkt bei x gleich 92. Okay, noch sind wir nicht ganz fertig mit der Aufgabe, denn wir sollen ja auch den maximalen Gewinn berechnen. So, wie geht das? Also die Stückzahl haben wir schon mal. Den x-Wert kennen wir also. Was wir suchen, ist der maximale Gewinn die euro sind hier auf der y-Achse abgebildet, also müssen wir jetzt eben noch den y-Wert des Scheitelpunkts berechnen. Ähm, ihr könnt es gerne mit der Formel machen, die ihr in der Merkhilfe findet an der Wirtschaftsschule. Oder ihr geht eben wieder so vor, ihr kennt den x-Wert, sucht den y-Wert. Also nehmen wir einfach den x-Wert und setzen ihn in die Gewinnfunktion ein. Ich mache das hier mal. Also wir berechnen den gewinn von 92 stück so dann tippt es in den taschenrechner ein funktioniert mittlerweile behaupte ich mal und dann solltet ihr da rauskommen rausbekommen 323.200 das ist jetzt unser maximaler Gewinn in Euro auch den kann ich mir grafisch anschauen einfach hier beim Scheitelpunkt und wenn ich da auf die Y-Achse rübergehe dann bin ich halt ungefähr hier bei 323.000 so, das war jetzt ziemlich viel auf einmal ähm, damit ihr das Wissen jetzt gleich ein bisschen festigen könnt, gibt es zwei kleine Übungsaufgaben für euch. Drückt auf Pause, versucht die zu lösen und ich zeige euch gleich im Anschluss die Lösungen. Noch ein kleinen Tipp vielleicht zwischendrin. Ähm, es lohnt sich manchmal, diese Funktionsgrafen zu zeichnen. Nutzt dafür doch einfach mal GeoGebra. Das ist gar nicht schlecht, wenn ich mich damit auskenne. Schreibe ich das mal kurz hin, wie das heißt. Also einfach bei Google. Gebra eingeben und dort findet ihr dann ja eine kostenlose software die könnt ihr direkt über den browser ansteuern braucht ihr nichts runterladen in der ihr einfach diese funktionsgleichungen eintippen könnt und dann werden euch die funktionsgrafen automatisch gezeichnet probiert das doch mal aus so dann kommen hier die lösungen die ich jetzt auch nur grafisch gemacht habe hab aber ich vermute mal, es hat sowieso geklappt bei euch. Also, Gewinn erziele ich von dem Punkt B bis zum Punkt C, also von 7 bis 28 Stück. Meine Gewinnschwelle ist also bei 7, ein Break-Even-Point. Die Gewinnfunktion sieht so aus, das ist hier die lilane. Also einfach wieder Erlösfunktion minus Kostenfunktion rechnen. Und dann die Gewinnmaximierende Stückzahl ist bei 17,5 Stück. Und der maximale Gewinn sind 220,5 Euro. Bei Aufgabe 2, eiges Prinzip, Gewinnschwelle bei 13,28 bis maximal 36,18. Ich würde vielleicht an der Stelle dann auf ganze Zahlen runden. Sprich, wir machen Gewinn ab dem 14. Stück bis zum 36. Und der maximale Gewinn liegt bei 25 Produktionseinheiten und der maximale Gewinn beträgt 250 Euro. So, das war schon zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat alles geklappt.